Für mich den Zugang zur Wissenschaft für die Gesellschaft wesentlich zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die Vorteile von Open Access liegen meiner Meinung nach auf der Hand. Für Autoren bietet Open Access die Möglichkeit, ein viel breiteres Publikum zu erreichen und die Sichtbarkeit der Autoren deutlich zu erhöhen. Das Publikum selbst hat einen beschleunigten Zugriff auf die Publikation, weil die Publikationen nicht einen langwierigen Publikationsprozess durchlaufen müssen. Auch ist es so, dass die Open Access Publikationen einfach häufiger zitiert werden, weil sie freier verfügbar sind und weil die gesamte Welt schnell und ohne großen Aufwand darauf zugreifen kann. Darüber hinaus sind Open Access Publikationen unabhängig von einem Verlag und damit oftmals langfristiger und omnipräsenter verfügbar. Der Transfer zwischen der Wissenschaft auf der einen Seite und der Gesellschaft auf der anderen Seite wird meiner Meinung nach durch Open Access Publikationen deutlich verbessert und erleichtert. Rechtlich gesehen bringt das Open Access Modell in meinen Augen auch gewisse Vorteile. Die Autoren werden nicht vom Verlag quasi enteignet, das heißt, es werden nicht alle Rechte an den Verlag gegeben, sondern es werden nur einfache Nutzungslizenzen an den Verlag gegeben. Da gibt es immer einen gewissen Gestaltungsspielraum, einerseits kann man sagen, dass erst einmal der Verlag die Erstveröffentlichungsrechte hat und dann der Autor aber im Rahmen des Open Access im Nachgang immer noch frei veröffentlichen kann. Das heißt, der Autor ist entweder im Nachgang frei in seiner Entscheidung, was er mit seiner Publikation macht, oder von, von Anfang an veröffentlicht er etwas nur im Rahmen der Open Access Publikation. Damit hat er natürlich die maximale Flexibilität und in jedem Falle werden nur einfache Nutzungsrechte eingeräumt, sodass es aus meiner Sicht auch rechtlich für die Autoren gewisse Vorteile bietet. Ja, ich befürchte, dass viele Rechtswissenschaftler der Zitierfähigkeit von Open Access... Veröffentlichungen nicht so richtig trauen. Vielleicht hat sich das noch nicht so ganz durchgesetzt. Da gibt es jahrhunderte alte Verlage, die sind möglicherweise renommierter. Vielleicht möchte man auch genau deswegen eher in diesen Verlagen publizieren, weil diese für Qualität stehen und dieses Qualitätsmerkmal nicht zwingend gegeben ist bei Open Access Publikationen. Ähm, außerdem wird Open Access ja auch zunehmend subventioniert und vielleicht fühlen sich da die Autoren im Rahmen der Wissenschaftsförderung schon fast wieder eingeengt, weil sie auch teilweise genötigt werden, Open Access zu publizieren. Ähm, das alles könnte dazu führen, dass das Ganze vielleicht bei manchen noch einen schlechten Ruf hat. Manchmal kann man natürlich auch äh, argumentieren, dass die Publikation als Aufsatz, oftmals mit einem Honorar verbunden ist. Ich selbst kann allerdings sagen, dass dieses Honorar so gering meistens ausfällt, dass man ehrlicherweise das nicht als Entscheidungskriterium sehen kann, sondern darauf auch fast verzichten könnte. Ich persönlich war immer so, dass ich für eine sehr breite Veröffentlichung stand, gerade dann, wenn man eine Publikation auch als akquise ansieht, wie das bei Anwälten oftmals der Fall ist, geht es nicht darum, in einem Fachmagazin ähm, ja, etwas veröffentlicht zu haben, was keiner lesen kann, sondern ich bevorzuge sogar die Veröffentlichung im Internet in, in, einem, in einem Blog möglicherweise sogar, um da eine möglichst hohe Sichtbarkeit zu haben und möglichst viele Menschen in der Gesellschaft zu einem Rechtsstand zu informieren. Eins der Mankos ist immer noch, dass viel zu wenig Autoren über Open Access Bescheid wissen. Insofern muss auch die Information hier im Vordergrund stehen. Ich freue mich also, dass es dort jetzt Bestrebungen gibt, in der Rechtswissenschaft Open Access weiter voranzutreiben. Ja, und vielleicht sollten auch die Kanzleien mit ins Boot genommen werden, die auch ein Interesse daran haben können, breit verfügbare Publikationen zu haben. Mittlerweile nutzen mehr Juristen Google als Erstrecherchierungsquelle, Erstrecher äh, als in irgendwelchen Karteisystemen nach einer gewissen Veröffentlichung zu suchen oder vielleicht bei Beck Online oder im Otto-Schmidt-Verlag. Etwas zu suchen, also diese restriktiven Systeme werden vielleicht gar nicht so häufig genutzt wie die offenen Systeme. Auch das spricht dafür, dass man hier Open Access unterstützen sollte. Und insofern könnten auch Anwälte oder Anwaltskanzleien dazu beitragen, dass Open Access gefördert wird. Ich selbst bin ein großer Freund der Creative Commons Lizenzen. Ich war zufällig in... Harvard, an der Harvard Law School, als Lawrence Lessig die Creative Commons Lizenzen quasi erfunden hat und die gesamte Creative Commons Initiative ausgerufen hat. Ich kam nach Deutschland zurück und habe die erste deutsche reine Creative Commons Bilddatenbank gegründet, PIX.de, IQSTE, Da gibt es Fotos, die kann man ähm, ja für alle möglichen Zwecke nutzen. Ist klein, aber fein, die Datenbank. Ähm, es war aber die erste reine Creative Commons Datenbank in Deutschland. Insofern äh, unterstütze ich die ganze Creative Commons Initiative. Ich selbst habe meine Masterarbeit, ich habe ein LLM gemacht, zur GNU-GPL gemacht. Da geht es um die ja, quasi Open Access für Software, wenn man so will, freie Open Source Software. Auch da bin ich ein Riesenfan von. Und wir haben schon zu Beginn meiner Anwaltszeit relativ viele Tauschbörsennutzer verteidigt. Das war eine Sache, die kaum Anwälte in Deutschland gemacht haben. Und unseren komplexesten, kompliziertesten Schriftsatz für die Verteidigung von Tauschbörsennutzern, den habe ich unter die Creative Commons Lizenz gestellt, ins Internet gestellt und jedem Anwalt gestattet, ihn zu nutzen. Warum? Weil ich die bestmögliche Verteidigung haben wollte, die jemand kriegen kann und damit wir möglichst viele Siege erzielen konnten für die Nutzer gegen die Medienindustrie seinerzeit. Wozu hat das geführt? Es hat dazu geführt, dass viel mehr Mandate zu mir kamen. Die Menschen haben mitbekommen und die Medien auch berichtet darüber, dass ich einen Schriftsatz unter die Creative Commons Lizenz gestellt habe. Naja, und da haben sich die Mandanten überlegt, ich gehe doch nicht zur Kopie, ich gehe zum Original und naja, so kamen wir also auch an mehr Mandate. Ich habe auch schon überlegt, ob ich meine YouTube-Videos unter die Creative Commons Lizenz stellen soll, allerdings ist es da im Moment so, dass die... Original-YouTube-Lizenz ja schon ein Einbetten der Videos ermöglicht, so dass schon eine breite Verteilung der Videos jetzt schon möglich ist. Jeder kann die Videos leben und unter den Voraussetzungen der YouTube-Lizenz ähm, entsprechend verbreiten. Insofern sah ich da noch nicht so den kompletten Mehrwert, jetzt auch die creative Commons lizenz dafür auszuwählen, zumal unsere Videos, die wir äh, auf dem Kanal der Kanzlei WBS bei YouTube veröffentlichen, auch teilweise Meinungen sind, Tendenzen sind und diese Meinungsäußerungen möchte ich nicht auf irgendwelchen anderen Kanälen wiederfinden. Da möchte auch ich immer der Kanal sein, der sich überlegt, will ich diese Meinung so stehen lassen oder habe ich meine Meinung mittlerweile geändert und kann sie wieder löschen? Das geht dann natürlich bei einmal unter Creative Commons verbreiteten Inhalten nicht so einfach. Aber sagt niemals nie, ich habe es mir noch nie genau überlegt, kann mir aber gut vorstellen, dass vielleicht auch die YouTube-Videos irgendwann mal sämtlich unter der Creative Commons Lizenz stehen werden.